Wert YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute geht es weiter mit der Playlist die besten Mannschaften und heute will ich euch das beste 300k Team vorstellen. Vorab, ich sage es immer vor jedem Video, Jungs, jeder Einzelne hat eine andere Meinung. Jeder Einzelne würde vielleicht ein anderes 300k Team bauen. Ich baue das Team, was in meinen Augen das beste ist für 300k. Ich habe es mir in Footband zusammengebaut. Und möchte es heute euch auch vorstellen. Bevor wir jetzt hier anfangen mit dem Team, will ich euch eine kurze Regel vorstellen, die in meinen Augen ziemlich wichtig ist bei einem Teambau. Und zwar sollte es immer in einem Team mindestens einen festen Sechser geben, wie beispielsweise Vieira, Sissoko, ähm, Kante oder sonstiges. Genau das haben wir auch in diesem Team gemacht und ich will euch wie gesagt dieses Team jetzt gleich vorstellen, aber vorab vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare, was ihr an diesem Team verbessern würdet, welches Team ihr selbst bauen würdet oder ob euch das Team so genau gefällt. Außerdem vergesst nicht, in der Playlist mal reinzuschauen. Da habe ich euch auch die anderen besten Teams mal vorgestellt. Also bis jetzt habe ich ja nur die Teams gebaut, wie das beste 100k Team, das beste 200k Team und das beste silberteam Es werden natürlich noch weitere Folgen kommen, wie das beste 400k Team, 500k Team und so weiter, damit es einfach für jeden einzelnen von euch das passende Team gibt. Falls ihr sagt, hey Vadia, ich will aber ein individuelles Team haben, das du mir baust, dann schaut auch gerne mal bei meinen Teambau-Folgen vorbei. Da könnt ihr gerne in die Kommentare mal so zwei bis drei Wunschspieler reinschreiben. Und da baue ich die Teams für euch. Also schaut gerne da vorbei. Und dann könnt ihr mit etwas Glück auch bei der nächsten Folge Teambau dabei sein. Aber jetzt genug gequatscht. Starten wir rein ins Team. So, Jungs, und bevor wir losstarten, wir wechseln natürlich kurz die Formation. Denn ich baue das Team nicht in der 442, sondern in der 451. Und ich kann euch wirklich die 451 empfehlen für den Teambau. Das ist eine echt super Formation. Ähm, ich würde einfach mal von hinten nach vorne gehen. Und zwar fange ich einfach mit dem Torhüter an. Und hier gehen wir einfach mit Pope. Pope ist für mich einer der, eigentlich, eigentlich der beste Keeper. Also ich habe keinen besseren Keeper bis jetzt gespielt in diesem Spiel. Ähm, könnt ihr gerne hier einbauen. Passt auch optimal in dieses Team rein. Auf der rechten Seite gehen wir dann natürlich auch gleich direkt mit Gomez. Also ich selber spiele ja seinen Inform schon mittlerweile seit über 500 Spielen. Also ich glaube 500, 600 Spiele habe ich schon bereits mit seinem Inform gemacht. Die normale Karte von Gomez ist auch überragend. Also von dem her, versucht die mal oder probiert die mal aus. Also wirklich ein super Spieler, der wird bei euch hinten auf jeden Fall abräumen. Gerade für 300k ist es, äh, ist es optimal. Also in dem 300k Team ist es wirklich optimal, wenn ihr Gomez habt. So, auf der rechten Seite vervollständigen wir die rechte Seite mit Walker. Also Kai Walker habe ich selber sehr, sehr lange gespielt und für mich eigentlich der beste Rechtsverteidiger. Also... So mit, also ohne Special-Card, der beste Rechtsverteidiger. Und fürs Preis-Leistungsmäßig ist er echt top. Also da kann's, kannst du nichts sagen. Er ist super schnell. Es gibt noch seine Informkarte, die Innenverteidigerkarte, die ist ja geisteskrank. Die kostet aber über eine Mille. Aber der Rechtsverteidiger, den habe ich auch ziemlich lange in der IV gespielt. Also als Rechtsverteidiger aufgestellt und dann in der IV gespielt. War auch ziemlich nice. Aber als Rechtsverteidiger wird euch einiges abräumen. Dann kommen wir auch zur linken Seite. Also der linke Innenverteidiger, da gehen wir natürlich in die spanische Liga. Und da gehen wir mit Varan. Ich glaube, das mit Varan, das ist keine große Überraschung für euch ist. Aber waran, das ist einfach auch mit der besten Innenverteidiger verteidiger in diesem Spiel. Und um waran natürlich gleich auch mit, äh, ja, auf Full-Camp zu bringen, sage ich mal, nehmen wir natürlich auch Mondi. Ja, mit Mondi habt ihr den Vorteil, dass erstens, er ist sehr schnell, hat echt gute Abwehrwerte, also Verteidigungswerte plus er hat nochmal 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Spezialbewegung. Also er ist auch ein sehr, ja, agiler Außenverteidiger. Deshalb baut ihn auf jeden Fall in euer Team ein und somit steht auch hier schon mal die Verteidigung. Dann würde ich sagen, wir gehen auch mal gleich ins Mittelfeld rein und zwar auf die linke Seite und da starten wir mit Rashford. Ja, glaube Rashford habe ich auch extrem lange gespielt, kann ich euch auch mega empfehlen. Ist eine super Karte, könnt ihr auf dem Flügel oder im Sturm letztendlich dann in Game spielen. Es ist äh, komplett euch überlassen. So, dann gehen wir weiter mit dem zentralen ZM. Und da spiele ich euch, also wie ich euch gesagt habe, es muss in jedem Team mindestens einen Abräumer geben. Und hier wäre es N'Golo Kante. So, ich persönlich spiele immer mit einem festen Sechser. Das wäre für mich N'Golo Kante. Und einem offensiveren Sechser. Und der offensivere Sechser wäre hier Bruno Fernandes. Er hat enorm viele Special-Karten. Also falls ihr mal mehr Coins oder so habt und ihr dieses team ab daten wollt, und ihr könnt entweder jeweils die Inform-Version nehmen von den einzelnen Spielern ähm, oder ähm, ja oder neue Spieler natürlich reinbauen. Auf der rechten Seite gehen wir dann in die liga A und da gehen wir zuerst mit Benjeda mit der normalen Karte, die ist immer noch top, die kann man auch auf jeden Fall immer noch spielen und auf der rechten Seite noch mit Gelston Martins oder Gelson Martins, wenn man ihn so ausspricht. So, und um dieses Team zu vervollständigen, brauchen wir noch einen Stürmer. Und da spielen wir Martial. Anthony Martial. So, Leute, genau so schaut für mich das beste 300k-Team aus. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, wie schon am Anfang gesagt. Ähm, für die Leute, die sagen, ey, dein Ben Yerda ist nicht auf Fullcam. Jungs, ihr müsst die Spieler auch noch umformen. Also einen Kanté könnt ihr auch auf Fullcam bringen, indem ihr ihn von ZDM auf ZM umwandelt. Ähm, einen wenn jeder müsstet ihr von, die, von der Stürmerkarte zu einer ZOM-Karte machen. Das ist ja ohne Problem mit einem Positionsmodifikator. Ist es ja gar kein Stress. Ihr könnt jedem einzelnen Spieler noch einen, ja, einen Chemistry-Style geben. Wie beispielsweise, ich gebe meinen Verteidigern meistens immer Shadow. Das würde ich euch auch empfehlen. Und den offensiven Spielern, wie beispielsweise Benjera, ähm, ich glaube, Bruno Fernandes, könnte man glaube ich auch Hunter geben. Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ähm, da könnt ihr auch gerne reinschreiben in die Kommentare, was ihr welchen Spieler für ein Chemistry-Style geben würdet. Ähm, ich persönlich gebe halt Benjeda vor allem Hunter, weil er nicht so schnell ist. Und mit Hunter wird er ein bisschen schneller. Und ähm, ja, Kanté mit Shadow, glaube ich, rassiert bei euch eh alles dann im Mittelfeld. Genau, also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten auch dann in-game zu spielen. Ihr könnt die 4-4-2 spielen, ihr könnt die 4-2-2-2 spielen. Ihr könnt die 4-2-3-1 spielen, ihr könnt wirklich jede einzelne Formation spielen. Ähm, ich habe euch ja auch schon einige Taktikvideos hochgeladen, ähm, wo ich euch... Also vor allem meine Lieblingsformation, die 4 hochgeladen habe, mit welcher ich jetzt auch letztens erst Elite geholt habe. Ähm, da könnt ihr euch gerne gern auch nochmal die äh, Taktiken reinziehen und ich hoffe, dass ich euch damit auch weiterhelfen konnte. Genau Leute, das war es dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne noch einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Ihr würdet mich mega unterstützen, ihr würdet dieses Video supporten, weil durch ihre, eure Likes und durch eure ja, Interaktion, wenn ihr beispielsweise Kommentare oder so reinschreibt, werden solche Videos natürlich öfters angezeigt und ranken öfters und dann sehen es auch dementsprechend mehr Leute und dann, somit würdet ihr mich auch extrem supporten. Und ja Leute, falls es natürlich, falls euch das Video gefallen hat und ihr schon einen Daumen da gelassen habt, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo da lassen das wäre natürlich auch mega geil. In dem Sinne, äh, ja, ich hoffe, dass ich euch weitergeholfen habe, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut's rein und ciao, ciao.